30 Sekunden für Politik. Als Welt verändert sich immer mehr schnell und Politik verschlechtert sich. Sorry, mit 30 Sekunden geht wirklich nicht durch, um ihr Wahlprogramm festzustellen. Dafür informiert dich selber. www.piraten.lu